2010. Auch bei seiner Körung sticht à la carte besonders hervor. Als gefeierter Sieger wechselt der Braune aus der Zucht von Jenny Ecke ins nordrhein-westfälische Landgestüt. Sein 30-Tage-Test absolviert der Abkümmer lux z sohn mit Höchstnoten. Sein Charakter 10,0. In seinem ersten Turnierjahr überzeugt Alakat in Springpferdeprüfung und bei der NRW Starparade. 2014 unter Kendra Clarissia Brinkhoff qualifiziert sich der Landbeschäler zum Bundeschampionat und rangiert sich im Finale auf Rang 13. 2015 auch das Debüt der schweren Klasse gelegt. Platz 3 in der Youngster Tour der Baltic Horse Show in Kiel. Im Herbst dann das Wiedersehen beim Bundeschampionat. Diesmal verlässt Alakart die Brandwiese als strahlender Bundeschampion der siebenjährigen Springpferde. 2016: Mit seiner jungen Amazone Kendra Clarissia Brinkopf gewinnt Alakart nicht nur Bronze bei den deutschen Meisterschaften, sondern auch das Finale des U25 Cups beim CHIO8. Mit dem Sieg im großen Preis von Oldenburg beendet das Paar das Jahr. 2017. Die Erfolgskurve zeigt weiter steil nach oben. Platzierungen in Dortmund und Donaueschingen sowie den Sieg beim Turnier der Sieger bestätigen die Topform des Paares aus Warendorf. 2019. Ab jetzt ist à la carte NRW unter Markus Ening unterwegs. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und platzieren sich in Hickstedt, Stuttgart und bei den Staffelks Masters. Gleich zu Anfang des Jahres beweisen Alacat und Eni ihre Spitzenform. Mit dem zehnten Platz beim Championat der Stadt Basel. Sowie dem Doppelerfolg in Amsterdam. Platz 2 im Grand Prix, Sieg im Telegrafpreis. Bei Westfalen auf der Überholspur.